Sie glaubt, sich blind. Ihr juckt das Fell, ihr juckt ihr der Kind. Der seppte hat hat's dir erzählt, dass der Wahnsinn der Menschen auf die Kühe befällt. Es glaubt sie so fest an Menschenwahn, das mit den Menschenwahn hat es ihr angetan. Die Menschen haben einen Wahn, der sich auf Wann und wo ist noch nicht klar? Sie haben nie das ist für wahr. Da meint der Paul ihn zieht das der geht's runter. Bilde sich das ein, sie sei ein Kühe runter, weil sept Stier, dann macht es einen Knall im Wachsen zwei Hörner und dann fliegt er aus dem Stall. Schweine, Pestilentia und die Vogelkrippe, es kommt alles von den Menschen hin, sind wir auf der Schippe. Die Menschen haben einen Wahn, der sich auf Kühe übertragen kann, nur wann und wo ist noch nicht klar, sie haben ihn. die menschen haben ein...